Hallo, ihr habt ja mitbekommen, dass ich in letzter Zeit auf Wohnungssuche war und zwar in Berlin, wo der Wohnungsmarkt sehr umkämpft ist und Wohnungen wirklich ja, super, super schwierig zu finden sind. Also egal wen man fragt, ob das natürlich auf jeden Fall Suchende sind, aber auch Vermieter, auch Hausverwalter, auch Kioskbesitzer, alle sagen dir viel Erfolg, weil das wird nicht einfach. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber wie gesagt, ich war erfolgreich und habe eine Wohnung gefunden. Ich dachte mir, ich teile heute mit euch einfach mal so meine zehn besten Tipps ähm, für die Wohnungssuche in Städten, in denen der Wohnungsmarkt sehr umkämpft ist. Wir legen direkt mal los mit Tipp Nummer 1 und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, damit man äh, irgendwie da relativ entspannt noch an die Sache rangehen kann. Fangt früh genug an mit der Suche. Also wenn ihr wisst, ihr müsst im Oktober da sein, weil ihr dann einen Job anfangt oder warum auch immer, dann fangt im ja, Juli, August an mit der Suche, weil es kommt zwar auch vor und das ist gar nicht mal so selten, dass kurzfristig Wohnungen angeboten werden und leer stehen und neu bezogen werden müssen, aber man hat einfach mehr Auswahl natürlich, je länger man guckt, man kriegt einfach mehr mit, wie sich das so entwickelt und ähm, man fühlt sich vielleicht auch einfach ein bisschen wohler und sicherer, weil man weiß, okay, selbst wenn ich jetzt diesen Monat noch nicht erfolgreich bin, ich habe immer noch einen Monat Puffer. Ähm, von daher tut euch selbst den Gefallen und fangt früh genug an. Und ähm, dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer zwei: Bezieht möglichst viele Leute in eure Suche mit ein. Da gibt es zum einen natürlich die klassischen Portale, wie zum Beispiel Immobilienscout24, was halt... Super schwierig ist, weil ähm, es gibt bei Immobilien-Scout24 einmal die Basic-Version und einmal die Pro-Version und für die Pro-Version zahlst du natürlich. Dadurch werden aber auch deine Nachrichten besser angezeigt oder ähm, du kannst mehr Dokumente veröffentlichen, dass die Makler dann direkt eben da klicken können. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben auch ohne tatsächlich da ab und an mal Antworten bekommen, aber die Antwortrate liegt dann vielleicht so bei 5%. Daraus sollte man sich einstellen. Aber es gibt natürlich auch andere Portale wie WG gesucht oder eBay Kleinanzeigen, wo man deutlich häufiger eine Antwort bekommt. Überall solltet ihr euch aufhalten und überall solltet ihr immer up-to-date sein und wissen, welche Anzeige hochgeladen wurde. Und dann, und das unterschätzt man, glaube ich, ähm, sagt auch euren Bekannten und Freunden und Familien Bescheid, weil vielleicht hat man ja doch mal zufällig das Glück, dass man irgendwie über zwei Ecken jemanden kennt, der gerade auszieht oder der gerade eine Wohnung zu vermieten hat und dann hat man auf jeden Fall bessere Karten, als wenn man einer von 500 Bewerbern ist. Weil wir haben zum Beispiel eine Antwort auf den Immobilienscout 24 bekommen, dass der Makler innerhalb von 14 Minuten 96 Nachrichten bekommen hat. Und das ist natürlich einfach nur krank. Und ähm, Deswegen sind Kontakte da, glaube ich, wirklich Gold wert. Mein nächster Tipp und ich glaube auch ein sehr, sehr wichtiger ist, seid nicht zu picky und geht Kompromisse ein. Weil klar, man zieht um und man möchte natürlich eigentlich das Beste vom Besten, das beste preis leistungs die beste Lage, wunderschöne hohe Decken und lichtdurchflutete Räume mit äh, Flügeltür und Balkon und allem Zipi Zipi, aber das ist einfach nicht realistisch, das muss man ganz deutlich so sagen. Ich glaube vor allem, wenn du noch nichts hast zum Tauschen, weil wenn ihr mal auf eBay Kleinanzeigen zum Beispiel guckt, da werden ganz, ganz viele Wohnungen auch nur zum Tausch angeboten und das ist dann natürlich eine bessere Ausgangslage, weil du dann schon mal was hast und du kannst dich sozusagen hochtauschen oder mehr eben dahin tauschen, wo du mal landen willst. Aber, ähm, am Anfang ist es halt einfach so, dass man, glaube ich, wirklich Abstriche machen muss und dass man auch sagen muss, okay, die Wohnung hat jetzt vielleicht keinen Balkon, dafür ist sie aber in bester Lage und diesen Deal gehe ich jetzt ein. Ihr seid noch nicht am Ende eures Lebens. Ihr könnt euch noch hochtauschen und man muss ja auch noch Verbesserungspotenzial mit einbauen. Von daher geht die Sache vielleicht ein bisschen entspannter an und geht nicht davon aus, dass ihr, vor allem wenn ihr ein begrenztes Budget habt, was, glaube ich, jeder hat, die perfekte Wohnung findet. Ihr macht sie dann perfekt, weil ihr seid halt einfach geil. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Tipp Nummer 4. Unterschätzt diese ganze Bewerbungsunterlagen- Geschichte nicht. Also ich glaube, unsere Bewerbungsmappe war am Ende so 40, 50 Seiten lang, einfach durch Schufa-Auskünfte, durch Gehaltsnachweise, durch Arbeitsverträge, durch Selbstauskünfte und bla bla bla bla bla. Und das alles zusammenzusammeln und da überhaupt mal rauszufinden, was möchte jetzt genau dieser Makler von mir sehen, das dauert ein bisschen, von daher fangt damit früh genug an, beantragt euch eure Schufa-Auskunft, das dauert im Moment so zwei, drei Wochen, bis sie da ist und ähm, habt da einfach eure Bewerbungsmappe fertig, sodass ihr, solltet ihr dann irgendwo eingeladen werden, auch wirklich zügig darauf reagieren könnt. Tipp Nummer fünf, und der ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber bei uns hat es funktioniert, probiert irgendwie euch von den Mitbewerbern abzusetzen und abzuheben, weil... Angenommen, da gibt es eine Anzeige, da melden sich 300 Leute drauf und dann werden 30 Leute zur Besichtig zum Besichtigungstermin eingeladen. Aber du hast in der Regel nicht die Möglichkeit, dich mit dem Hausverwalter oder ähm, Immobilienmakler oder so wirklich zu unterhalten und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Dafür ist der Markt einfach zu, umkämp zu umkämpft und da hat auch keiner Zeit für und Bock drauf. Deswegen solltet ihr euch überlegen, ob ihr nicht an das PDF mit den ganzen Bewerbungsunterlagen noch einen... Bewerbungsschreiben anhängt oder eben als Titelseite nehmt. Einfach etwas, ähm, vielleicht irgendwie wo ein sympathisches Bild von euch drauf ist und ein kurzer Text, wer ihr seid, was ihr sucht, ähm, um euch einfach so ein bisschen, um einfach ein bisschen Persönlichkeit reinzubringen und im Gedächtnis zu bleiben. Springt über euren Schatten und äh, vielleicht erstellt ihr einfach mal sowas. Also wie gesagt, bei mir hat es funktioniert. Der nächste Tipp sollte eigentlich auch allen klar sein, aber ich glaube auch das unterschätzt man manchmal. Seid schnell und seid up to date und sobald jemand eine neue Anzeige auf einem Portal online gestellt hat, sch hat, schreibt. Äh, kopiert euch euren Text, den ihr vorformuliert habt und schickt den einfach erstmal ab, sodass ihr erstmal eben gezeigt habt, ich bin schnell, ich will die Wohnung und ähm, es war halt wie gesagt wirklich so, dass der Ansturm so groß war, dass irgendwann die Leute gesagt haben, ich nehme jetzt einfach die ersten zehn. Und denke mal, dass da jemand Gutes bei ist. Von daher am besten, ihr macht nichts anderes, als nur diese Apps zu aktualisieren. Ähm und dann auch im weiteren Verlauf, wenn ihr euch die Wohnung angeguckt habt und ihr habt die Selbstauskunft ausgefüllt, weil euch die Wohnung gefällt, dann schickt da eure Bewerbungsunterlagen schnell hin. Niemand wartet da zwei Tage, bis du deine ganzen Sachen fertig gekramt hast, sondern deswegen bereitet das früh genug vor und schickt dann am besten noch am gleichen Tag natürlich deine ganzen Unterlagen dahin, damit die Leute wissen, du hast Interesse. Sei sympathisch. Und das beginnt schon in dem Anschreiben, das du an jemanden schickst, der eine Wohnung zu vermieten hat. Achte da so ein bisschen auf das Portal. Also Immobilienscout24 sind natürlich viele Immobilienmakler unterwegs. Da sollte die Anschrift oder die das Anschreiben dann eher förmlich sein. Wenn es jetzt Ebay-Kleinanzeigen oder WG gesucht ist, dann ähm, ist es oftmals per Du. Von daher achte da schon drauf, dass du es das so ein bisschen ähm, eben dahingehend anpasst wenn ähm, da steht, du müsstest diese und diese Möbel übernehmen, dass es das für dich kein Problem ist. Einfach, dass du eben dem, demjenigen, der die Wohnung zu vermieten hat, soweit es geht entgegenkommst und mal überlegst, was würdest du jetzt für Informationen brauchen an deren Stelle und dann eben genau so diese Nachricht schreibst. Tipp Nummer 8 ist, am besten ihr nehmt euch, wenn ihr euch das irgendwie leisten könnt, wenn ihr arbeitet, eine Woche frei, um nach Wohnungen zu suchen und geht dann auf alle Besichtigungstermine, die ihr irgendwie kriegt, weil die meisten Menschen arbeiten halt und können um 15.30 Uhr oder um 10 Uhr morgens oder so einfach nicht auf einen Besichtigungstermin gehen, das ist ja Arbeitszeit. Von daher sind diese Termine deutlich leerer und man hat dementsprechend natürlich eine höhere Chance. Also Macht eure Wohnungssuche für euch selbst so flexibel wie möglich, nehmt euch die Zeit dafür, die es halt braucht. Und wenn ihr arbeiten solltet, dann überlegt wirklich, ob ihr euch dafür vielleicht freinehmt, weil ich habe eine Freundin, die hat eine Freundin, die sucht in Berlin nach einer Wohnung und das schon seit Februar. Aber die arbeitet halt nebenbei und ich habe halt wirklich nichts anderes gemacht und bei mir hat es relativ gut funktioniert. Von daher, ja, probiert euch das wirklich als höchste Priorität zu setzen, wenn das irgendwie geht. Tipp Nummer 9, ihr werdet in die Situation kommen, dass ihr denkt, ach, ich kann jetzt eigentlich mit der Suche aufhören, die Wohnung habe ich safe. Weil zum Beispiel die Vormieterin, ihr seid einfach gut mit der Vormieterin klargekommen. Wir hatten die Situation, dass die Vormieterin zu uns meinte, ähm, ich werde bei der Hausverwaltung sagen, dass ihr Freunde von uns seid und ich lege ein gutes Wort für euch ein und so. Und dann denkst du dir, geil, die Wohnung hast du jetzt, du kannst jetzt eigentlich aufhören zu suchen. Nein, das ist nicht so. Such bis du eine Zusage bekommen hast. Weil die Wohnung, wo wir dachten, die haben wir safe, haben wir im Endeffekt nicht bekommen. Ich meine, es hat auch nicht jeder dann Mitspracherecht und die Hausverwaltung hat sich einfach für wen anders entschieden. Das schiebe ich jetzt überhaupt nicht auf diese Vormieterin. Aber geh nicht immer vom Positiven aus, sondern äh, bleib dran. Und mein letzter Tipp, und ich glaube, das ist auch der wichtigste, mach dir positive Gedanken. In diesen Zeiten muss man einfach... Selbst irgendwie gucken, dass man nicht durchdreht und egal wie wenig Leute die antworten und auf egal wie wenig ähm, Besichtigungstermine du eingeladen wirst und egal wie viele Absagen du bekommst, du wirst schon irgendwann eine Wohnung finden. Und zur Not ziehst du halt erstmal drei Monate in eine Übergangswohnung und bist dann schon mal vor Ort und kannst dann von dort aus suchen, aber gib nicht auf, mach dir positive Gedanken und das wird schon irgendwann klappen. Unsere Gedanken sind einfach das Wichtigste und man muss da wirklich positiv dran gehen und dann hat man auch Erfolg. Ja, ich hoffe, da war vielleicht der ein oder andere interessante Tipp für euch dabei. Wahrscheinlich sind gerade die wenigsten auf Wohnungssuche, aber falls es irgendwann mal wieder dazu kommen sollte, dann erinnert euch an dieses Video und guckt euch das vielleicht nochmal an, weil ja, ich glaube, das waren gute Tipps. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch, falls ihr auf der Suche seid, viel Erfolg. Ihr werdet es schon kriegen irgendwann. Und ähm, genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, macht's gut. Ciao.